Zur Fachtagung bewegtbildung.net. Ich bin Markus Richter, wir beide führen Sie heute durch diese beiden Tage. Und ich bin Theresa Sickert und was machen wir hier eigentlich, Markus? Was machen wir eigentlich? Ähm, na, wir wollen mal die ganz großen Ebenen am Anfang nochmal beleuchten und das Was-Sagen. Es geht um medienpädagogische und politische Bildung mit Webvideo im Social Web und dann natürlich jetzt die Frage, wie kann das mit wem unter welcher Flagge und welchen Formaten gelingen? Und wir freuen uns total, dass wir ganz viele verschiedene Akteure zusammenbringen konnten aus Wissenschaft, aus Bildung, aus politischer Bildung, natürlich aus der Medienpädagogik, aus dem Bereich Webvideo. Und äh, wir wollen, dass Sie, dass ihr heute alle euch miteinander austauscht, wir natürlich auch Impulse geben können hier von Seiten der Bühne und in den Workshops und dass dann also möglichst viele andere Menschen auch befähigt werden, sich politisch zu beteiligen. Das ist die große Ebene. Und, Und dann gibt es noch die Kleine. Das ist sozusagen Warum mein, meine sind wir kleine. heute hier? <lacht> meine kleine Ebene ist, vor knapp zehn Jahren habe ich äh, an der Uni meine Abschlussarbeit geschrieben über Nutzungsmotive von WebTV. Sagt heute schon gar kein Mensch mehr WebTV, glaube ich. Und äh, damals hieß es, das sind so vor allen Dingen Bewegbildinhalte, die auf einem Computer angeschaut werden und im Internet. Das fand ich schon mal total süß, Also, das mir jetzt im Nachhinein noch mal durchzulesen. habe ich festgestellt, heute ist das alles anders, schon alleine, weil eigentlich alle Menschen mittlerweile, wahrscheinlich ihr alle auch, vor allen Dingen Bewegtbildinhalte auf dem Smartphone schauen, also auf mobilen Geräten. Oder sei es dann wenigstens der Laptop, wo man dann irgendwie Bewegtinhalte schaut. Und um auf diese Nutzungsmotive zurückzukommen, da waren damals ganz vorne mit dabei äh, Sendungen in Originalsprache schauen, ausländische Serien und verpasste Fernsehsendungen. Ähm, Gibt es natürlich heute immer noch als Motivation, da sind aber einige mehr dazugekommen. Und ein großes Thema damals auch war in dieser Untersuchung Kino.to, kennt vielleicht auch noch der eine oder andere, ähm, YouTube und Facebook haben interessanterweise damals noch überhaupt keine Rolle gespielt. Facebook hat sich damals noch nicht mal groß mit Video beschäftigt, tatsächlich. Und auch das ist natürlich heute alles anders und total wichtig geworden für die Medienbildung. Wie ist es bei dir, Markus? Fünf Jahre später, in Berlin. Ein kleines Häufchen von Aktivisten trifft sich zum ersten Mal, um ein Netzwerk zu gründen. Das Netzwerk bewegtbildung.net. Und ich durfte damals auf diesem ersten Netzwerktreffen dabei sein. Ich fand das ganz spannend. Ich habe immer wieder gefragt, was ist denn eigentlich daraus geworden? Was treiben die denn so? Ich freue mich also sehr, heute hier sein zu können. Und die andere Motivation ist so ein bisschen, ich habe eine Anzahl Podcasts, die nicht zehn ist, aber auch nicht viel kleiner. Und Finde also selber Medien machen spannend und habe auch das mit dem Bewegtbild irgendwann mal versucht und war dann so, puh, also der technische Aufwand und die Formatentwicklung und die Kanalpflege und das ist mir alles zu viel. Und wenn ich mir dann vorstelle, noch politische Bildung obendrauf, nein, danke, aber ich finde es sehr spannend, was hier passiert und ich bin sehr gespannt, was in den zwei Tagen jetzt erzählt wird. Und jetzt wollen wir erstmal darauf schauen, was eigentlich daraus geworden ist, aus diesem BewegBildung.net. Und das machen wir nicht alleine, sondern mit Ruja Renitsch von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und Daniel Seitz von Mediale Pfade, die beiden Hauptorganisatoren dieser Veranstaltung. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ihr dürft jetzt einmal noch mal kurz erklären, was macht denn eigentlich Bewegtbildung.net ganz genau? Ja, also erstmal, erstmal herzlich willkommen auch von uns. Schön, dass ihr alle da sind. Wir freuen uns sehr auf zwei spannende Tage mit Ihnen allen. Ähm, genau, das Netzwerk Bewegbildung ähm, hat zum Beispiel diese Fachtagung konzipiert, ähm, kam ursprünglich mal zusammen mit der Überlegung, mal äh, quasi früh in ein mediales Phänomen, nämlich Webvideo einzusteigen und das zu begleiten und eben nicht wie so oft in der politischen Bildung irgendwie hinterherhecheln zu müssen mit irgendwelchen Dingen, die da passieren, die unsere vornehmlich jugendlichen Zielgruppen ähm, so bedienen, äh, aufgreifen und so weiter, sondern da einfach mal frühzeitig ähm, das fachlich auf wissenschaftlicher und pädagogischer Ebene äh, zu begleiten, anschauen zu können und so weiter. Und daraus haben sich verschiedene Formate entwickelt. Äh, wir äh, organisieren jetzt eben zum zweiten Mal schon eben diese Fachtagung Bewegbildung. Äh, wir haben Kriterien entwickelt für gelingende äh, Bewegbildungsarbeit und ähm, genau versuchen einfach Akteure zusammenzubringen und das Themenfeld weiterhin irgendwie zu begleiten. Und eines dieser Ergebnisse ist halt genau diese Tagung heute. Und jetzt hätte man natürlich das Programm lesen können, aber trotzdem die Frage nochmal, was passiert denn jetzt in den nächsten zwei Tagen hier? Genau, was erwartet uns? Auch noch mal herzlich willkommen von meiner Seite. Was uns erwartet, ist eigentlich die Grundidee, der wir treu bleiben aus 2016. Nämlich, wir wollen uns vor allen Dingen an drei Aspekten sozusagen hier zusammenfinden. Die uns sehr wichtig erscheinen, auch für die Fachtagung, um auch unsere Impulse aus der Netzwerkarbeit noch weiter zu streuen und auch in der öffentlichen Debatte sozusagen so ein bisschen reinzuholen, aber natürlich auch selber Impulse zu holen. So, was wir zum einen wollen, ist Arbeitsfelder und ja, Projekte und Ansätze der politischen Bildung und medienpädagogischen Arbeit eben mit Bewegtbild, mit Social-Web-Formaten, mit Webvideo auf YouTube oder auch auf anderen Plattformen. Ähm, vorzustellen sichtbar zu machen und auch so ein bisschen einen ort zu haben wo das auch gebündelt wo man sich gebündelt ähm, einfach auch neue impulse holen kann was wir natürlich ähm, äh, uns wünschen, ist, ähm, hier, dass hier ein reger Austausch stattfindet eben zwischen Theorie und auch Praxis, ganz konkret, ähm, was in dem Feld ähm, aus unserer Wahrnehmung jetzt im Netzwerk ähm, aus der Heraussicht, dass er auch gegründet hat, vielleicht noch nicht ähm, so stark da ist, ähm, eben im Fall jetzt von Social Media und Social Web Formaten und natürlich auch ähm, die Vernetzung untereinander, also von allen Akteuren, ob sie jetzt Netzwerkmitglieder sind oder auch äh, zukünftige oder eben einfach erstmal sich einen Einblick machen wollen, allgemeinen Überblick. Ähm, dazu sind alle eingeladen. Herzlich hier alle Optionen und Möglichkeiten zu nutzen, die wir die zwei Tage gemeinsam haben. Und ähm, vielleicht noch mal ganz kurz: ähm, Unsere Wahrnehmung ähm, ist schon, dass sich da sehr viel getan hat ähm, in den letzten zwei Jahren. Also die erste Fachtagung 2016 war eintägig. Ähm, da war auch so habe ich mir sagen lassen, weil das war noch vor meiner Zeit waren sozusagen die Akteure ähm, zwar sehr sichtbar, aber eben noch nicht so breit gestreut. Und zu, um, zum Programm jetzt in diesem Jahr haben wir tatsächlich äh, eine große Bandbreite eben von Projekten, von Akteuren aus ganz unterschiedlichen Bereichen, ob es jetzt Wissenschaft ist, ob es äh, Creator ähm, sind, die wirklich auf YouTube aktiv sind, ähm, ja, also Medienpädagogen, ähm, da im Prinzip wirklich eine Auswahl getroffen und die findet sich wieder für alle, die bei der Akkreditierung den Flyer auch schon bekommen haben und einen Blick reingeworfen haben ähm, eben in vier Strängen einmal so die Grundlagen ähm, die sozusagen aktuellen Forschungsergebnisse die Debatten dann haben wir einmal die Praxisprojekte ähm, eben sowohl auf Bildungsebene als auch wirklich auf der Medienmacherebene wir haben einen Schwerpunkt dieses Jahr erstmalig Extremismusprävention das leitet sich so ein bisschen aus unserem Schwerpunkt in der politischen Bildung ab. Wir haben eine Förderung der, des Bundes, das nennt sich NPP, Nationales Präventionsprogramm gegen islamistischen Extremismus. Wir wollen uns nicht nur auf letzteren beziehen, aber wir wollen so ein bisschen Extremismus im Netz als einen besonderen Strang jetzt auch sichtbar machen in diesem Jahr. Und natürlich haben wir noch den Technologiestrang, also für alle, die sich interessieren, was sind eigentlich die technologischen Rahmenbedingungen, in denen Bildungsprojekte und Bildungsarbeit mit Webvideo passieren kann. Das ist sozusagen für die besonders spannend. Und ich meine, ihr werdet wahrscheinlich zum Showroom noch einiges sagen, pecha Kutscher dann lasse ich das vielleicht dann... Würde, würde Machen wir gleich. Geben. Und noch einen kleinen Hinweis, wir haben hier vorne im Eingangsbereich, haben vielleicht schon einige gesehen, noch den Infomaterial am bpb-Büchertisch, vieles davon ist kostenfrei und sowohl eben zum Webvideo als auch darüber hinaus gerne vorbeischauen, gerne auch mit einpacken, mitnehmen, im besten Falle ist es nach zwei Tagen alles leer. Also das als Zielsetzung. Gut. Der Letzte muss den Rest mitnehmen. Genau, nicht oh. Also wer jetzt noch tatsächlich kein Programm in der Hand halten sollte, draußen an diesem äh, Infostand, an der Akkreditierung, gibt es das dann auch nochmal, da steht alles drin. Was ich schon verraten kann, ist, wir machen auf jeden Fall erstmal hier auf der Bühne weiter und ab 14 Uhr nach der Mittagspause öffnet sich das Ganze, dann haben wir sozusagen verschiedene Räumlichkeiten und wir haben auch den Showroom. Wir haben den Showroom, wo es verschiedene Projekte gibt zum äh, selber anfassen, ein ähm wie ist das selbstgemachtes Selbstverspassungsprojekt? Innovatives Selbstverspassungsprojekt. Also da gibt es also verschiedene Medienprojekte, die man machen kann. Gibt es VR, das man ausprobieren kann oder Webvideoprojekte. Es lohnt sich wirklich da mal hinzugehen, um zu gucken, was gibt es denn schon, was haben andere gemacht, da sind sie herzlich eingeladen, mal hinzugehen. Und vielleicht noch eine Frage an euch. Wenn jetzt jemand Lust hat, mit euch als Netzwerk in Kontakt zu treten, wie funktioniert das am besten? Schreibe ich einfach eine E-Mail. Genau, also wir sind ein offenes Netzwerk mit offenem Mikrofon. Genau. Äh, wir sind ein offenes Netzwerk oder wir sind eigentlich ein geschlossenes Netzwerk, das offen ist für weitere äh, Mitspieler. Und äh, das funktioniert über entweder hier im direkten Kontakt einfach uns ansprechen. Äh, in der Bewegbildung stehen eben nicht nur wir beiden Organisationen, sondern eben noch viel mehr Menschen. Vielleicht können die alle mal ganz kurz winken, die im Netzwerk sind. Liebe Netzwerkkollegen. Alle Netzwerker, Hände genau. hoch. Also, also da können ja noch ein paar dazukommen. Alle die Hände unten sind, merken Sie das Gesicht und sprechen Sie es mal an. Genau, also Sie können uns ansprechen, Sie können die Kolleginnen ansprechen und ähm, Sie können sich auch über die Webseite nochmal schlau machen, bewegbildung.net und da gibt es auch ein Bewerbungsformular, ähm, wo Sie äh, eben deutlich machen können, warum Sie geeignet sind, um ins Netzwerk einzutreten. Wir haben so eine kleine Hürde eingebaut, ganz einfach, weil wir quasi dort auf einem fachlichen Niveau diskutieren wollen, dass wir so halten wollen und deswegen quasi Akteure einladen, die sowohl in den Themenfeldern politische Bildung oder Webvideo und am besten in beiden unterwegs sind. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, sich heute Abend noch mal ein bisschen besser kennenzulernen, denn da sind die angesprochenen Pecha Kucha Vorträger. Markus, du darfst es jetzt erklären. <lacht> das Wort kommt aus dem Japanischen, heißt Stimmengewirr und das Konzept ist... Ähm 20 Folien a 20 Sekunden und dieses Präsentationskonzept, was also in vielen Städten in Deutschland auch benutzt wird, das wird heute Abend dazu benutzt, dass verschiedene Akteure der Webvideoszene ihre Projekte vorstellen oder Dinge, die man im Bewegtbild machen kann. Moderiert wird das Ganze von äh, Tarek Tessfu, der auch morgen noch hier auf dem Podium sein wird. Und damit erstmal vielen Dank an euch. Ich würde noch ganz kurz die ja. Gelegenheit nutzen und äh, dem ganzen Team, äh, den vielen Menschen, die sehen, was hier alles aufgebaut ist, was inhaltlich an dem Programm steckt, ähm, dem ganzen Team und stellvertretend. Dafür würde ich jetzt noch mal eine Person benennen, Robert Berendt, äh, der quasi hinter allem dann am Ende steckt. Das ist der Mann äh, mit der, der da! Der da. Genau. Bitte einen großen Applaus für das ganze Team. Dann äh, auch noch mal einen Applaus für euch. Vielen Dank.